Hey Leute, ich bin's Conny und mit dabei ist mal wieder Tani. und heute spielen wir mal wieder Fortnite. Und Leute, ich muss ja. euch etwas zeigen, denn Solo, Duo, Trio und Team wurden jetzt umbenannt in Null-Bauen-Solo, Null-Bauen-Duo, Null-Bauen-Trio und ihr versteht es. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Fortnite plant, Später, wenn Bauen wieder zurückkommt, den ohne Bauen-Modus im Spiel zu lassen. Wir spielen jetzt erstmal, wir spielen Duo. Okay, alles, tamam. Wir spielen erstmal eine Runde. Basketball. Ja, ich liebe meinen basketball mode Junge. Dann hättest du den machen sollen, Freunde, als du den Solo-Sieg hattest. Oh, stimmt. Du hast recht. Mach's nächstes Mal. Wenn wir jetzt diese Runde gewinnen, dann mach ich den basketball mode Jo. Aber die Frage ist halt. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Null-Bauen-Modus wirklich drin bleibt? Und wie lange würde da drin bleiben? Mm, meinst, meinst du, das würde für eine Season sein oder über mehrere Seasons hinweggehen? Ich könnte mir vorstellen, dass die das für eine Season machen. Und wenn es gut ankommt, dann machen die das weiterhin. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die Sache bei diesem Null-Bauen ist halt, es wäre natürlich viel mehr Aufwand für Fortnite, diesen Null-Bauen-Modus jetzt über mehrere Seasons hinwegzutragen, weil... Jetzt, wo es diesen Fortnite-Modus ohne Bauen gibt, haben die ja extra neue Spielmechaniken hinzugefügt, damit das auch gut funktioniert. Es gibt Sprinten, es gibt Klettern, es gibt Schilde, die du irgendwo platzieren kannst für dich. Und das muss ja, ja auch stimmt. alles gebalanced werden, wenn man wieder bauen kann und es dann neue Waffen, neue Gadgets und so gibt. Das muss ja im Null-Bauen-Modus immer noch funktionieren. Ja, da müsste man wirklich die ähm, verschiedenen Fähigkeiten rausnehmen, das stimmt. Und ich glaube nicht, dass sie das machen würden. Ja. Ich glaube wirklich. Machen würde. Ich meine, ah. klettern und so kann ich mir immer noch vorstellen mit dem Bauen-Modus. Und sprinten. Aber das wäre auch ein bisschen overpowered. Bauen, kannst... Sprinten, Klettern. Meinst du? Ich glaube, es wäre ein bisschen überpowered, weil du kannst auf deine eigenen gebauten Sachen drauf, drauf klettern. Ich glaube, es würde so ein neues. Editieren ins Spiel bringen, weißt du? Ja, wirklich. Das ja, ist. Auch immer so hoch? Aber ich fände es gar nicht so ähm, krass. Also, es, es, ich sehe jetzt nicht, wo das so gefährlich sein kann. Ich habe übrigens immer noch keine Waffe gefunden, mit der ich schießen kann. Also, ich habe den Raketenwerfer gefunden. Und ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr habt es bestimmt mitbekommen, weil meine Videos sind immer viel zu lange vorproduziert. Es gibt jetzt einen Raketenwerfer und der ist nur für Fahrzeuge. Ihr könnt damit nicht einfach random irgendwo hinschießen, sondern ihr könnt damit nur für Fahrzeuge anvisieren. Aber dafür treffen die dann auch immer. Ziemlich cool yep. sind die Dinger eigentlich. Daniel, falls du willst, hier haben wir halt keine Ahnung. Ich nehme stattdessen äh, Saufpacks oh mit. Ja. Saufpacks sind auch so eine super Erfindung. Ja. So viele Schildtränke. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier, weil ich habe das Schiff hier größtenteils auch gar nicht gelootet. Du meintest, unten bei dir waren Gegner. Meinst du, die sind immer noch da unten? Ja, ich habe halt Steps gehört. Also, die müssen da eigentlich Sicher, dass es nicht sein. die Bots waren, die unter dem Schiff gammeln? Ziemlich sicher, weil ich war nicht im Schiff, ich war ähm, im Haus. Warst du in dem Haus? Ja. Okay, gut. Ich war in dem Haus. Äh, <lacht> In dem Haus. Okay, weil das Haus hier wurde aufgehauen. Dann ist da jemand drin gewesen. Okay. Wenn ich sogar ich noch hab drin. Nicht, ich habe auch nichts so aufgehauen. Äh, gut. Hoch geht's. Hoch geht's. So. Dann gehen wir einmal hier runter. Ich gehe auf jeden Fall in das Haus rein, in dem die drin waren. Weil ob die da jetzt drin sind oder nicht. Ich will Charlie begrüßen. Okay. Ich komme hinterher. Okay, hier ist ein blauer Sniper. Hier hat jemand C4 nicht mitgenommen. Da weiß wohl jemand nicht, was gut für ihn wäre. Und die Munitionskiste auch nicht gelootet. Hm. Ei, ei, ei. Leute, die Munitionskisten nicht looten, sind echte Lappen. Ah, es sieht Leute, so aus, als hätte hier jemand schon mit Charlie gesprochen. Charlie bringt mir aber die Boom-Sniper und genau die wollte ich hier haben. Dankeschön, Charlie. Aha. Die wollte ich mir einfach mal gönnen. Einfach mal gönnen nach einem harten Arbeitstag. Charlie, das war's. Nein! Das war's, Charlie. Du hast Charlie <lacht> angegriffen. Was fällt dir ein? Ich musste es machen. Aber das wird er sich merken. <lacht> Nächstes Mal gibt's keine Boom-Sniper mehr. Oh, ich wollte ja die Boom-Sniper haben. Boom-Sniper. Oh, es gibt noch so viele Kisten zu looten. Ja. Hat jemand nicht ordentlich gelootet? Nee. Yeah. Guck mal, hier ist alles ungelootet. Ich glaube, der Typ hat einfach dich gehört, hat Schiss bekommen und ist abgehauen. Bevor er das <lacht> Haus richtig gelootet hat Vielleicht war er alleine Oh, ich hör Steps, ich hör Steps, ich hör Steps Oh, ich bin da Ich weiß nicht, ob unten oder oben Ich hör Steps Komm bitte auf meine Etage ich bin oben. Ja, ich bin da Der ist oben, glaube ich Ich bin das ein bisschen nach oben Die werden lauter Kann das sein, dass der auf dem Dach ist? Ne also, Oh, der benutzt die Rutsche Beziehungsweise jemand benutzt Ja, da, da benutzt jemand die Rutsche Der ist auf dem Schiff Ich sehe die Person nicht Ja, der ist ins Schiff rein, glaube ich ja. Okay, lass jetzt runter den Steps? Typen hier holen Komm ah, der ist hier Oh Yo. Ich hab den einfach nicht mehr gesehen. LOL. Spielspaß nehmen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das sein. Oh, warte, sein Omro kommt, sein Omro kommt. Hast du mal kleine Munition, bevor sein Omro kommt? Nein. Scheiße. Sein Omro schießt. Oh, oh. Warte, warte. Oh, Mist, das blödesten Spider-Man, der zwar im Weg. Hab ihn hit? Komm, lass abhauen, lass abhauen. Hinten raus. Hier bei Charlie, bei Charlie. Er ist alleine. Hm? Ist mir egal. Wir sind in einer schlechten Position, er hat den High Ground. Komm einmal ran. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay, ich werde angehittet. Weg, weg, weg. Hab ihn... Was, das macht nur 10 Schaden? Ah, 60 Schaden jetzt... hinterher, okay. Also die Boom-Sniper macht pro Schuss 70 Schaden. Wollen wir aufs Schiff gehen, dann haben wir auch High Ground. Komm mal hier runter, ich wir können mit dem Sniper. Ich hab Cyber schon High Ground. Drin. Der Typ ist low. Okay, der ich hat schon gerade Die Zwei Hits aber noch gedrückt. Hab ich noch einen Hit. Down. Okay, er ist weg. Und jetzt holen wir uns seinen Loot, weil ich brauche seinen Loot. Jo und.. Also der Highground, den mussten wir uns holen ja. wirklich, sonst wären wir verloren gewesen. Ja, deswegen wollte ich auch aufs Schiff, aber der High Ground hat auch gepasst. Okay. Oh, ich bin zu weit, Mist. Ich kann mir sein Dude Hol nicht holen. Hol du dir seinen Dude. Achso, ja. Versuch Auch du dir Dude. Dude zu holen. Ich kann das nicht. Ich bin schon in der Zone. Hat er den Panzer mitgenommen oder... Ja, hat er da irgendjemand anders. Keine Ahnung. Der Ombre. Okay. Okay, ich habe die Boom-Sniper jetzt raus. Die macht nicht so viel Schaden wie eine normale Sniper. Sie macht, wenn sie hittet, 10 Schaden. Wenn es explodiert, 60 Schaden. Also 70 Schaden pro Hit. Vielleicht mehr pro Headshot. Ähm, um, aber sie macht halt auch Hindernisse weg, hinter denen sich die Leute verstecken. Und das ist nice. Lass mal, mhm. lass mal Loot sammeln, weil ich bin nicht so nice ausgestattet gerade. Okay, da ist ein Haus. Oh, ich wurde angeschossen. Ja. Boah, Infrarot ist so geil. Warte, der ist so low. Also bei mir hat er noch Schild. Okay, nice, nice, nice. Hier sind Raketen. Yo. Ich weiß nicht, was das für ein Pick von mir ist, statt Sturmgewehren das Sniper mitzunehmen. Also ich kann das echt mm. nicht einschätzen, ob das so smart von mir ist, aber ich mach's jetzt erstmal. Oh, warte, wie, Dann hast du nur zwei Waffen. Äh ja, ich habe zwei ja. Waffen. Ich habe eine MP und eine Sniper. Ja. Da vorne ist Schild. Du sagst nicht Nein. mal was, bevor du rausspringst. Äh. äh. Ach stimmt, du kannst ja nicht weiterfahren. So, wir holen das uns erstmal Panzer. den Panzer, der da hinten fährt. Komm. Mit yes, beiden Raketenwerfer. Doppelschuss auf den Panzer. Wo ist der Panzer? Ja, hinter den sieben Bergen. Komm. Ja, er ist hinter ja, dem Berg da. Im, Im Visier. Zerfassung? Ah, schieß einfach so schnell wie Oh Gott, ich hab auch nicht Hits bekommen. Meiner hat gehittet. Der muss da aussteigen, ja. Keine Munition mehr, was ich für keine Munition Ich hab gerade angeschossen von der Seite, von hinten. Oh Gott, ich hab Hits gedrückt bekommen, ordentlich. Ich oh, brauch Deckung von irgendwo. <lacht> Hab Alles um den Spielspaß zu verzauen. <lacht> ich habe mich selbst gerade mit dem Panzer die Luft gejagt. Oh Gott, Ey, ich bin. Fast Deckung auf zu kommen, wann du, wann du kannst. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überleben sollen. Wir sind mitten im Feld. Ich bin und mich umzingelt von allen Seiten. Oh Gott, das ist doch mehr Leute. Ist mir egal ist aus drin. dem Schlachtfeld raus. Okay, ich bin hinter einem Stein geflüchtet. Hier sind Saufpacks und hier ist ein Sprinkler. Wenn du herkommst, hast du schön. Ja, warte. Okay, ich habe zwei getötet. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice, nice. nice. Sehr Nein, wichtig. ich wurde gesniped. Oh. oh, der hat mich im Sprint geholt. Bitte hier mich. Aber pass auf, ja. weil da hinten ist ein Sniper. Hinter dem Baum. Hinter dem Baum. Ich kann dir nicht sagen, wo. Bei mir ist auch einer. Oh, Mist! Ah, fuck. Ah, das war so ah. mies. Ich wollte ich wollt mir das Infrarot schnappen, aber die boom snipers geil. Es macht Spaß, mit der zu spielen. Okay, immerhin gut zu wissen. Ich versuche jetzt noch die... Aber runter. der hat ein goldenes Infrarot. Ich habe ein blaues Infrarot und ich bin besser, ich habe besseres Aim. Du siehst ihn ja. Oh genau. mein Gott, er hat besseres Aim. <lacht> ja, chill erstmal, weil es gibt nur noch fünf Spieler, du bist alleine. Pass auf, das ist ein Spieler, der läuft auf dich zu. Der läuft auf dich zu. Zwei Teams wissen, wo du bist. Du musst versuchen, die gegeneinander aufzuspielen, sonst hast du keine Chance. Ich versuche einfach, nach dir ein Auto zu schießen. Ja, dann darfst du nicht gehockt sein, sonst siehst du es nicht. Steig ein, wenn du kannst. Da können wir dich abschießen, ne? Ja, steig ein, wenn du kannst. Fahr, <lacht> weg, fahr, weg, fahr <lacht> weg, fahr weg, fahr weg, fahr <lacht> weg. <lacht> Wäre ein Auto geklaut. Okay, pass auf, die anderen wissen, wo du bist. Ja, die sollen einfach mal kämpfen. Ja, die ich anderen, die weglaufen. warten gerade darauf, dass ihr kämpft. Deswegen ist smart, von dir wegzufahren. Yo, da sind Softpacks in dem Teil. Und es ist in der Zone. Perfekt. Gibt dir. Wichtig, wichtig, wichtig, wichtig. Du bist einfach wieder voll. Du bist einfach wieder voll. Oh. Nimm die MP mit. Oh. Nimm die MP mit. Double MP. Double MP. Boah, das war so stressig gerade. Ich chill jetzt einfach hier. Also, du bist nicht in der Zone, aber du bist, wenn die Zone kommt, weißt oh, oh, du Bescheid. Oh, drei Leute. Also, entweder eins gegen eins gegen eins oder es ist äh, ein Duo. Ja. Mal sehen. Die Zone geht richtig langsam. Oh mein Gott. Ja. Oh, nicht perfekt. Hier auf dem Berg. Auf dem Berg, nicht auf den, auf den rechten, auf den rechten Berg. Oh, die Zone. Der, die Zone, die ist jetzt noch nicht da. Oh, Deswegen Scheiße. solltest du auf den rechten Berg. Jetzt hast du den High Ground. Oh, jemand ist bei mir. Ja. MP. Okay, Nein. Deckung. Schild, Schild, Schild, Schild, Schild, Schild, Schild, Schild, Schild, Schild. Fuck. Oh, und jetzt abballern. Du hast den Vorteil. Erst zählen, dann schießen. Erst zählen, dann schießen. Chill, chill, chill, chill, chill. Chill, chill, chill, chill, Sunny. Ey, haut ab, er ab. Ist mir egal, Schild. Jetzt kannst du auf ihn gehen. Wo ist er? Er ist hinter den Steinen da hinten. Oh mein Gott, ja. Er ist hier in Yeah. Ja! GG! Yeah. Epischer Sieg! Oh mein Gott, warte, warte, warte. Oh yeah! Leute, das schreibt in die geil. Kommentare, hat es Sinn gemacht, den Schild zu trinken oder nicht? Ja. Oh, yeah. gute Runde. Sehr gute oh. Runde. Und gleich rein in die nächste Runde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der rechte Berg war die richtige Entscheidung. Dort links wärst du aufgeschmissen gewesen, weil dann hättest du zweimal gegen Leute mit High Ground kämpfen müssen. Ja, safe. Ich habe nicht ganz gecheckt, was mit der Zone los ist. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss Die Zone muss ist egal, mit. wenn sie so klein ist. Du, du siehst sie ja. Du brauchst gar nicht mehr auf die Minimap gucken. Oh ja, du hast recht. Du hast recht. Ich muss sagen, ich habe Bock darauf, dass das Bauen wegbleibt. Weil wenn, wenn Bauen wegbleibt... Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sich bestimmte Spieler halt auf den Nur-mit-Bauen-Modus verteilen, bestimmte Spieler auf den Ohne-Bauen-Modus verteilen. Die Frage ist, wo sind die Schwitzer dann wirklich? Ich Oder glaub, wird der oh, Ohne-Bauen-Modus dann gar nicht mehr gespielt? Ich glaube... Oh, ich bin aus Versehen rausgedroppt. Okay, ich komme. Nein! Wir droppen zu, oh, zu, nein. zu dem Hauptquartier, zu dem Hauptquartier. Yo. Yo, yo, yo. Oh mein Gott, also ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen wollte gerade. Jetzt müssen wir damit leben. Auf aufs Schiff, würde ich sagen. Äh, ich lande Dings hier. Okay. Ja, dann versuche ich auch in deine Nähe zu landen. Okay, ich hab Revolver. Ich, ich beginne einfach mal den Scan, dann sehen wir gleich alle Gegner. Super. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also Mad es gibt Neville. eine Menge Zeug. Oh mein Gott, gibt es viel Zeug. Ui, ui, ui, Und hier ist direkt ein Bot. Hier ist direkt ein Bot. Ich will diese Waffe, ich will diese Waffe, please. Okay. Yes. Striker Salvengewehr heißt das. Ich hab übrigens direkt eine OP-Kiste gesehen, wo du markiert mm, nice. hast. Und ich habe ein lilanes Infrarot. Nice. Okay, ich mache jetzt noch einmal einen Scan. Oh mein Siehst Gott. Siehst du irgendwo ja, normale ja. Gegner? Das ist so. Nein, aber der Loot hier ist so unglaublich overpowered. Ui, ui, ui, ui. Es gibt überall diese fetten OP-Kisten. Hier ist ein Tresor. Ähm, ich versuche zu dir zu kommen. Hier muss was krasses sein. Nee, nur ich Gold. Wie kommt man da runter? Ah, ja. da, ich, ich habe... Ich äh, durch den, den Lüftungsschacht. Komm hier rein. Okay. Wir werden jetzt jemanden durch den Lüftungsschacht holen. Guck mal, hier ist so ein Lüftungsschacht. Oh, wie so. schön. <lacht> ja, wirklich. Warte, erstmal mal hier. Ui. Willst du Infrarot zapfen? Ja, nee, ich hab, ich hab Infrarot. Da, da. Kommt ja. jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Okay, bitte. Falsche Waffe. Ja, ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Rein hier, rein hier, rein hier. Kann ich nicht, ich hatte die ist eine falsche Waffe. Ah. Es tut Alles mir leid, Leute. Es war mein Fehler. Ich dachte, ich hol die mit einem Kampfgewehr und dann war es eine Sniper. Lass noch mal hier droppen. Ich glaube, das ist cool, weil du bekommst direkt Action und direkt Loot. Na gut, noch einmal. das oh, oh, tut mir so leid. Ich habe die Runde versaut. Alles gut. Wir holen dafür die nächste Runde. Und direkt raus. Lass wieder dorthin, wo wir vorher waren. Ja, ich lande bei der Satellitenschüssel. Ich glaube, wir sind aber nicht die einzigen, weil ich habe vor mir gerade zwei Leute gesehen, die in dieselbe Richtung gezogen haben. Ich hab's auf Packs. Also keine Waffe. Aha. Okay. Wir haben beide keine Waffen gefunden. Deswegen haben wir uns okay. geschlagen und er ist runtergesprungen. Den hole ich mir. Den hole ich mir sowas von. Jemand. Oh, der ist runtergesprungen. Ja, warum macht er das? Nice. Das ist meiner. Welcher Steps? Da ist jemand. Warte, dass mich erstmal. chillt. Da ist jemand über uns. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alles gut gelaufen? Nicht wirklich! Da vorne ist ein... Oh! Ich wurde angeschossen! <lacht> <lacht> oh, hier? Ui! Was kann der denn? Ui! Gegner sind unter dir aber... Ui! Ui! Ui! Ui! Was geht denn da ab? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Angst! Der eine Bot macht den Gegner Rambazamba! Ja, die Bots, die retten uns. Digga, was Chill macht der? Oh. Tani, hau einfach ab. Komm hier in die Richtung, wo ich bin. Wir hauen ab, wir verschwinden. Wir legen uns nicht mit diesen Bots an. Das ist einfach ein Superheld. Komm schnell hierher. Jo, den meine ich übrigens mit Boss. Geht das? Okay, <lacht> tschüss. Ich bin übrigens tot. Oh nein, nein, nein. Versuch auf den Berg zu noch? landen. Das wird nichts mehr. Doch, doch, doch, doch, doch. doch. <lacht> ah. oh doch, Gott, doch, doch. doch, doch. Oh, oh, Aber <lacht> ja, mir oh. geht es die ganze Runde über schlecht. Also, hey, trink, ist okay, denn der ja, Infrarotfisch? Zu, auf zu The Forest, würde ich sagen, oder? Ja. Dass wir das überhaupt noch überlebt haben, ist krass. Ja, ich habe die ganze Zeit oben gechillt, so im Lüftungsschacht, aber der war so halb blau und ab, weil da war alles kaputt durch diese Granaten. Und wir wurden so gerettet, einfach nur, weißt du, die, der Bot ist ursprünglich erst dorthin gekommen, weil er dich gesehen hat, dann ist er so, <lacht> und ist in unsere Richtung gegangen. Und dann hat er die Gegner gesehen, die uns geschlachtet haben. Ah, The Fortress ist auch irgendwie ein schönes, neues Ding von der Map. In The Fortress, das haben wir in der letzten Folge doch erst entdeckt. Ja, und ich find's wunderschön, irgendwie, dieser fette Panzer. Oh, Aha. Bots. Bots, okay. Boah. Ich hab keine Fernkampfwaffe. 33er-Hit ist doch ein Witz, Junge. Oh, yo, das ist doch kein... Das ist kein Bot, oder? Doch, das ist ein Bot. Bin... Oh nein, das Hunter. ist ein Superheldenbot bot lass, lass rausfahren. Geh raus. Komm Panzer. Okay, okay, hau ab. Auch in die Zone. Ich schieße auf den Panzer. Genau. Jetzt sind die weil die sind im Panzer und kriegen jetzt noch eine Rakete rein. Noch eine dritte? Hast du noch eine dritte? Ja, ich schieße dritte. Ich habe den irgendwie kein Damage gemacht, den Panzer. Oh schade. Ich Okay, ich gehe in Deckung, weil ich bin auf offenem Feld, keine Chance. Und hier Achso, Raketenmunition. Ich suche gerade selber was für Munition. Raketenmunition. Ähm, nein. Warte, ja, wann seit wann habe ich keine, äh, kein, keine AOG mehr. Wann habe ich das gedroppt? Oh oh. Wir gehen ein bisschen nach unten. <lacht> Nur ein Stückchen. Ja, ja. Ein Stückchen. Lass noch ein Stückchen nach unten. Ey, hallo? Ja, ja. Was denn? Okay. Habe ich schockiert? Ja, wo ich stand, lol. Okay, lass da lang gehen. Hier sieht uns doch so niemand. Niemand. So auf dem Klo. Ja. Das, das wäre auch Spiele ziemlich ich. komisch, wenn die bei uns ins Klo reinkommen. Ja, das wäre ziemlich komisch von den For Real. Ja. Leute, geht ihr einfach so bei anderen Leuten aufs Klo rein, nur weil ihr sie töten wollt? Wenn ja, ziemlich weird, Bro. Ja. So. Ja, bleibt mal ein bisschen bei mir. Ähm... Ja, das Problemchen meine, das ist, ist halt, wir müssen uns in Richtung Zone bewegen. Ja, richtig. Mit dem Auto in die Zone? Okay. Du fährst. Du ich hast die Verantwortung. Du lässt ein bisschen weiterfahren. Keine Ahnung, nach da hinten oder so. Ignoriere ja, der, der, der den Spieler, der dort ist, auf den ich schieße, um ihn Angst zu machen. Uh, man kann sogar mit dem Auto voll ja. rein. Ja, aber irgendwie bist der. du ziemlich lame. Ja, der Tank geht außerdem. Guck mal mit Sehr deinem Tank. Alle. Ignorier doch endlich den blöden Tank. Du kannst auch ohne Tank fahren. Naja. Ach, das ist ein Frosch. Ich dachte, es wäre ein Gegner. Ja, der Tank ist alle. Was? Wie <lacht> ja, schaffst du halt, das jedes äh, Mal? Komm, komm, komm. Weil ich es geboostet habe die ganze Zeit. Wir können auch hier warten. Hier ist <lacht> es sicher. Bisschen chillen. Ja, warte. Bisschen chillen. Okay. Danke, Bro. Das ich war so noch nie cool. in diesem Bereich. Ich will da jetzt hin. Ich auch noch nie. Komm. Was, Mal sehen, wie er heißt. Und. Und. Verbrannter Krater. Ach, das war doch schon in der letzten Season. Oder nicht? Oh, ja, was? Wow. Aber hier sind noch Kisten. Ja, der Krater sieht auch anders aus. Also, vielleicht ist das nicht der Krater von der letzten Season, sondern ja. ein neuer. Kann sein. Ich kann mich gar nicht erinnern, wo der letzte Krater war. Oh, warte, das nehme ich. Ja. Nee, okay. Den graben wir uns. Wer hinten ist, kommt wahrscheinlich gerade aus Sleepy Sound oder so. Nee, hier hinten ist, kommt straight aus der Irrenanstalt. Hey! Yeah. Oh, hatte ich Drop für dich. Hey. Dankeschön. Dann gehen wir wieder rein in die Zone. Yes, Sir. Oh, da vorne ist, jemand. ist jemand. Okay. hab hier einen Hitz. Er ist low. Er ist sehr low. Ist er nicht. Ist er. Ist er? Ist er? LOL! Ja! Ich, ich, hier in deinem letzten Video hast du jemanden Hits gedrückt. Der hat nicht mal seinen 50er Schild verloren. Du meintest, er ist low. Doch, der hatte... Ich habe mir das angeschaut und der hatte ähm, seinen ganzen Schild verloren. Und deswegen habe ich gesagt, er ist low. Aber du hast ihm nur zwei Hits ja. gedrückt. Er war low, weil ich ihn <lacht> angeschossen habe. Ja, aber er war low. Ich sage immer, dass jemand low ist, wenn er kein Schild mehr hat. Ja. Aber möchtest du okay, wirklich auf jemanden schießen, Spiel. der kein Schild hat? Ist das nicht ein bisschen ehrenlos? Naja, die Leute waren wahrscheinlich die Leute, die früher gebaut haben. Und jetzt haben sie kein Schild mehr, so haben sie sich verdient. Ja, so. irgendwo schon, ne? Ja, so, ich dachte kurz, hier ist ein Battlebus, das ist nur ein Truck. Da vorne, der Busch, der ist perfekt. Ja. Oh, das ist ein Auto. Ich bin hier noch drin, in dem LKW. Ja, nicht gut. Da sind Leute. Komm bitte raus aus dem LKW und hilf mir. Ja ja, ich schieße auf die. Bestie, ja Bestie. Komm bitte hierher und hilf mir. Jo. Bin auf dem Weg. Hab einen. Hab den anderen gleich. Jo. Das war perfekt. Jo. Oh, ein Schild hole ich mir auch noch. Ja, okay. So. Und endlich oh, eine Alter. Waffe, mit der ich spielen kann. Oh ja. Oh ja. Wahoo. Wahoo. Warte. <lacht> so wollte ich das nicht. So wollte ich das so, nicht. So, wir sind 2 gegen 2, ne? Aber wir haben guten Vorteil. Wir sind in Greasy Grove. Ja. Okay, okay, okay. Dann nehme ich, glaube ich... Wenn wir uns irgendwie High Ground holen oder so? Oder wollen wir einfach hier chillen? Ähm... Um. Wir haben High Ground, wenn wir hier chillen. Naja. Aha. Es gibt nämlich Klettern. Ach, yes. Endlich hat uns jemand mal ein bisschen Loot gegeben. Jetzt bin ich ausgerüstet und ich es verkacken. Aber dieser Berg da, der ist schon. der lächelt einen schon an. Das einzige Problem ist, er bietet keine Deckung. Ja. Und wir es warten gibt doch ein bisschen, bis die Zone etwas kleiner wird. Jo, können wir machen. Hey, hier ist der Sessel von Ben. Ben. Ben? Ben? Ben tot. Oh. Das gibt die Rache von ben. Ben. <lacht> ben. Wahrscheinlich sind die einfach auf der anderen Seite der Zone und warten auch auf uns. Ja, ja. Die sind wahrscheinlich hier. Oder hier. Oder hier. Oder halt irgendwo. Also, ich glaube persönlich, sie sind hier. Hm. Warte, was? <lacht> was hast du markiert? <lacht> <lacht> <lacht> nee, weißt du? Ich, ich glaube, sie sind eher... Meinst du? Ja, okay. Ich meine, da chillt man gern. Wollen wir gleich ja, mal zu Daily Bugle so. gehen? Einfach mal rüber ja. gehen jetzt, komm. Lass so zu Daily Bugle. Lass Auto nehmen, weil ja. sonst sterben wir von Zone, weißt du. Ja. Tani? Ja? Komm mal ja. rein. Ich habe dich ja. schon erwartet. Oh Gott. Leute, schreibt, mal, schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr die Reflexion im Spiegel durch RTX cool findet. Wir hätten doch ja. auf diesen Berg dort gehen sollen. Jetzt wird Haben die camp. Gegner zum Horn geblasen? Nein, ja, da oben sind nicht. sie, da oben. Sie sind auf dem Berg, auf dem ich sein wollte. Hab ein bisschen Hits gedrückt. Okay. Wir müssen ein bisschen in Richtung. Ja, müssen wir müssen hier Das Blöde ist, sie haben High Ground. Hab ihn ein bisschen Hits gedrückt, hab ihn mehr Hits gedrückt. Ich habe keine Hits gedrückt. Egal, ja, ist okay. Wir gar keine Deckung. Bleib. Bleib Deckung. Ich habe keine Deckung. Wenn du kannst. Kann ich... <lacht> ein Leben. Digga, Baum ist aber Deckung. Ja ein Gegner ist down. Nice. Der andere rennt weg. Er unterstützt seinen Mate ja, ich... nicht. Er rushed, er rushed. Supporte mich. Ich supporte dich von hinten. Hol dir, hol dir. Er ist, so, er ist low, er ist low. Ja, ja. Oh. oh mein Gott. Ich ja, habe ein bisschen auf dich Schießen gewartet. So G, G, mein Homie. Oh. Oh, ah, yeah. Sehr gut. Basketball. Basketball. Ey, ich habe alle meine ey. Schüsse mit der ersten MP versagt. Deswegen, Leute, Double MP, das ist die Meta. Und damit würde ich sagen, ja. wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao! ciao. Boah, wir haben so viele Runden gewonnen heute. Ja? Yeah.